Hallo und Willkommen hier zu unserer mega Kurve oder ultra oder wie auch immer in der 2018 und wenn ich von dir rede, dann heißt das natürlich, dass ich auch noch jemanden dabei habe und zwar den Lucky Boy. Was ich gar nicht verstehe, wenn ich in die Wand, wenn ich leicht die Wand berühre, dann leckt das Spiel immer, immer. Das muss irgendeinen Grund haben. Was? Geht's dir gut? Was? Motor aus, Motor aus. Mein Spiel hat wieder geleckt. Das ist ärgerlich. Aber es war es war auch kein so groß, Es war nur so ein Mikro-Rücklammer, Mikro der beeinflusst sich halt extrem in solchen Spielen. Also mehr klar, äh, die Renault zeigen, was sie können. Und da haben wir einen... St ich hab, ich war gerade kurz bei dir drauf, rechtzeitig. Und oh, scheiße. Ich habe einen Ferrari gekillt. Das wollte ich nicht, Vettel. Warum kriege ich eine dafür? <lacht> Alter. Du solltest seins rausnehmen. <lacht> ich habe mich gedreht und der Vettel mich rein ist. Ist es der ein Kacke? Ich hab's sogar auf Kamera. normal. Was ist das für eine Scheiße? Ja, Ein kmh oder so. Das Auto hat keine Aerodynamik mehr. Jetzt halt ist auch noch der Rest ab vom Flügel. Wie, das Hinterrad ist auf meinem Heckflügel drauf. Das muss er auch erstmal schaffen. <lacht> Höhere <höre> Downforce. <lacht> ja. Ich hab ihn zu gut in Erinnerung wegen meinem Frontflügelschaden.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 Und Lance Roll oh. pusht an allen vorbei! Lance Roll holt sich P5! Da bei der... Kessler geraten oder wie heißt die? Welche? Die erste Gerade hier. Äh, Camel Straight. Also war ich mit Kessler gar nicht so weit weg. Also allein dort, der Verbrauch... ich und es. Hey,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 Und Ricardo ist mir hinten drauf gefahren. Das hätte wahrscheinlich schon eine gute Oh nein! Gewesen. Geh weg bitte! Oh Gott, ja. Ich muss gerade Benzin und so runterstellen. Das weiß sonst werden gar nicht angezeigt. So, Ricardo ohne Zeit. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr bitter. Ich frage mich, was mit ihm passiert ist. Ich weiß es nicht. Ich bin auf P19 zurückgefallen. Ich wollte aber keinen Unfall riskieren. Jetzt bin ich P20.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 Und sollte vorbei sein. Oder oder. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Ich habe schon, ge oh, ich habe sch hab schon gelupft und es hat nicht geklappt. Lance roll wurde erwischt hier. Und da ich wollte in die <lacht> Brent Box fahren. Hartley. <lacht> Brandon Hartley sieht hier <lacht> einfach rein. Und jetzt jetzt steht er hier da wie ein verlorenes Kaninchen, das nicht weiß, was es tun soll. Er steht in der Box einfach. <lacht> Und wartet, ob man links oder rechts fahren soll. Ich wollte... Ich wollte... Ich wollte in Brandon die Box Harden fahren. <lacht> <lacht> oh mein Gott, sorry, Brandon. <lacht> Brandon Hartley steht jetzt einfach da und gibt kein Gas mehr. vor dir? Ich habe einen Schaden am Auto. Wie Hast du es vergessen? Achso, dann kick Vettel raus. Oder Vettel kickt dich raus. Safe! Hui. Hast du diesen Safe gesehen? Ja, hab ich. Oh mein Gott! Das sind drei Punkte. Oh, drei Plätze. Oh, lol, wo hab ich denn die ganze Zeit gefunden? BCF, ich hatte gerade noch zwei Zehntel. Super, das war die schnellste Runde. Tot gemacht, jetzt. Sind wir <lacht> Leute, ich glaube, das war jetzt die Pole. Fährt er nochmal. Oh Mann, hier? der ist jetzt bei einer ganz beschissenen Position. Was macht er? Der zieht vor mich wieder rüber. In die Box. Der ist erst links und dann hat er.. Wollte Hä? Platz. Bei mir hat sich das Spiel geleckt! Du bist auf einmal gegen die Wand! Nein! Ich, bei. Nee, du bist da ganz mal auf der Strecke gefallen und auf einmal bist du in die Wand gewesen. Also nee!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 Alter, wollte ich mich verarschen? Das ist auf jeden Fall sehr strange aus. Das Spiel will mich doch einfach nur noch verarschen. Ja, aber wo willst du überholen? Auf der langen Geraden hätte ich mit der Brechstange und wäre immer am Ende der Geraden. Und ich ger glaube, mein Spiel ist abgestürzt. Toll. Fick dich, Codemasters. Fick dich. Scheiße. Hab... Was ist das? <lacht> das war ein Bug. Ich wurde auf die Strecke zurückgesetzt in Ricardo rein. <lacht> oh Mann. Ach komm. Jetzt bin ich wegen einem Bug raus. Aber der letzte Sektor kann immer noch negativ sein und Boah, das haut einen raus. Und drei können auch, also das kriege ich niemals hin. Oh, das war ein bisschen weit raus. Könnte das reichen? Also für eine gute Zeit auf jeden Fall. Was? P1! Ja! Kann nicht sein, soll passiert irgendeine Scheiße. Ach, Fick das Spiel. dich. Da? Fick das Spiel. Soll Bottas vorbeilassen. Wieso das? Weil er kurz an mir vorbei war. Wann war er denn an dir vorbei? Für eine Millisekunde. Drücke ihn einfach von der Strecke mit mir den einfach so auf der Strecke. Dann schalte ich mal nach vorne fürs Duell. Restart, restart. Und der Haas-Pilot dreht sich weg. Das ist das Ende seines Rennens. Damit sind die Punkte weg. Das ist ärgerlich. Jetzt geht ja. er sich auch noch mit Eriksson. Und okay. der ist wieder deaktiviert. Sogar <lacht> noch eine 5 Sekunden. Stop -and go -Strafe. Das war's.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 Oh Gott, was hast du angestellt? Das ist, oh, das ist total schlimm geworden auf einmal. Das ist ärgerlich. Ja. Jetzt hast du mein... ...mein Schicksal mal geteilt, was ich die letzten Mal immer hatte. Oh nö, Okon. Ich hab dir Platz gelassen und du drehst mich weg! Da Warte. ist der Red Bull. Ja, Zehnter und einen Schaden habe ich. Markus oh Eriksson versucht es über außen. Yay. Oh, mein Lenkrad hat sich vom Tisch gelöst. Das ist natürlich jetzt blöd. Scheiße! <lacht> da muss der Haas-Pilot erst mal sein Lenkrad wieder anschrauben. <lacht> Zum Glück ist er gerade auf der langen geraden. Das Problem war, auf das Problem ich musste da auf der Seite schrauben, wo ich mit hochschalte. Beiden Williams prügeln sich hier um P 14 Ach ja, und Lewis Hamilton ist durchgeschlüpft. Ja, ich sehe es. Und da kracht es. Ah, ich weiß, er ist noch ganz. Ja, es da ja sonst hättest du Teile verloren, also ja. Ah, du brauchst ihn einfach nicht durchlassen, du kannst keine Strafe für blaue Flaggen bekommen. Halt ihn einfach im Tumult mit drin. Dann crasht er sich irgendwann von alleine weg. Da! Oh, er ist weg! Louis Hamilton ist zerstört! Komplett? Ja! Er hat's Rad verloren, Louis Hamilton verliert die Ich hab Punkte! <lacht> Punkten. Brems einfach nicht, räum ihn ab, damit er voll Punkte bekommt. Ich hab eh nichts zu tun. Räum ihn ab! Das war abkürzend, nicht abräumen. Ja, überhol! <lacht> Und da hat's gekracht, da sind Teile geflogen. Und Lance Troll versucht hier auch noch durchzuziehen. Und Markus Eriksson, wo ist der Haspinot? Ich seh ihn gar nicht mehr ich bin auf, Ich bin auf 11. Da ist er, er zieht innen durch. Wie hat es geklappt? Wie Die hat Rennsie das ist geklappt? <lacht> Vor allem das Abkürzen war nur eine Verwarnung.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 Ja, Ricardo ist eher was Schönes für mich dann. Ja, aber du wirst mich relativ schnell wieder kriegen am Start. Wobei, ich habe die weicheren Reifen und wir haben gesehen, mit weicheren Reifen bin ich ungefähr deine Pace gefahren. Ricardo holt sich die schnellste Runde hier, das ist auf jeden Fall die Überraschung. Und irgendwer hat Hamilton gekriegt, das muss Verstappen wahrscheinlich gewesen sein. Und irgendwer wird dich kriegen, das bin ich. Wie? Du hast mich noch gekriegt? Ich dachte, du kannst es nicht mehr. Ich hatte Glück, weil ich anscheinend im dritten Sektor so viel Zeit verloren habe auf der schnellen Runde. Ach man, ich hatte mich schon gefreut. Und ich bin auch kein Peres. Okay, du hast einen guten Start. Aber ich, ich bin trotzdem rechts neben dir. dir. Ja, jetzt ich eigentlich Jetzt komme ich über an dir vorbei. Ich wollte eigentlich den Windschaden von Hamilton haben, aber ich hatte Angst dass ich Oh Gott, da hat sich Verstappen ver weggedreht. Das hat mir einen Flügelschaden beschert. Scheiße. Hamilton das war nicht bei mir eben nicht so, das war wahrscheinlich warum ich im letzten Sektor gewonnen habe. Oh Vettel hat mich geschlagen, aber ich bin tro sollte trotzdem noch relativ sicher sein. Schau mal, Fernando Alonso ist eine Sekunde oh lang. Hamilton hm? schießt einfach mir vorbei während ich in die Box gehe.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 Lex Okay. Ja Hast du die Einladung bekommen? Ja Versuch einfach ins Rennen wieder reinzukommen <lacht> Falls du nicht mehr fahren kannst, was passiert schlimmstens, falls du fällst auf P2 zu So, ich bin an Alonso dran, ich werde ihn wahrscheinlich jetzt in der nouvelle überholen Oh, sorry Alonso Sorry, Alonso! Du hast ihn eliminiert! Nein! Oder? Ja, aber du ey. hast ihn auf jeden Fall dein Podium genommen. Nein, jetzt auf drei. Ja, aber er hat vielleicht einen Schaden und geht jetzt in die Box. Ja, ich habe auch einen Schaden eingesteckt. Stark? Äh, müsste orange sein, wenn ich richtig gesehen habe. Ja, orange Da ist liegt ein ganzer Frontflügel, also Alonso ist raus aus dem. Super gemacht, okay. Nein, Alonso fährt, Alonso fährt weiter.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 Ja, nee, aber es war gerade erst da, es war eben noch nicht da. Bei mir war es vorher die ganze Zeit dort. ja, er kommt jetzt in die letzte Kurve im Moment. Äh, Na er geht in die Er Box. fährt in die Box bei mir. Ja. Gut, okay, da sind wir zu in synchron. Kurve. Hartley kommt jetzt... ...die letzte Kurve. Und kommt... Oh, Alonso steht auf der... Gra oh, der fährt... Der ist gegen Van Dorn gefahren. Nein, das war Alonso. Das war, warte, was? Ich guck gerade Alonso zu. Nimm Alonso. Pardon, ist in Wo der Box. Der ist gerade in die Box gefahren. Was ist das für eine Session? Oh Mann. Der steht da noch bei Start und Ziel. Ja. Super. Glaubst du, das beendet sich irgendwann von selber oder? Nein, ich glaub, das schon mal als einzelnes Video hoch. Ich auch. Ja, toll.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 Und du bist ausgeschieden bei mir. Nein! Ocon oh, hat sich die Frau geholt. <lacht> und jetzt steht bei mir das nächste Session des Rennen. Du musst von P14 starten. <lacht> Wenn ihr das Qualifying gesehen habt, dann wisst ihr, alles ist möglich hier. Der gute Rocky hat sich hier hart P5 erkämpft. Und wir schauen mal kurz in der Rennleitung, was ihm das Spiel gegeben hat für eine Position. Ja, ihr seht, P14. Fick dich, Code Masters. Ja? Immer an dieser Stelle muss ich überholen die die Überrundeten uh, und Leclerc ist zu weit weg und er fährt natürlich nicht langsam. Wow! Leclerc, wie machst du den Platz? Virtuelle Safety Car. Virtuelle Safety Car. Die hat mir Plastikmeis in die Wand gefahren. <lacht> so, ich stelle aber noch nicht auf fettes Benzin, weil... Ich muss erstmal die Reifen antasten. Okay, alles klar. So. Ich meine, ich könnte nochmal für die schnellste Runde eben wechseln, wenn ich wollen würde. Ich glaube so nicht, dass du ernsthaft die schnellste Runde hinkriegst. Wenn ich jetzt nochmal auf Hypersoft's gehe, aber... Was nee. war das? Das du dich erwischt? Ja. Ärgerlich. Ja, oh nein. Geh weg, Ocon. Mein Spiel. Oh, Wandor hat sich vorgelegt der Pisser. Oh, Harti, du bist auf 13, warum überholst du mich? Ja, Wandor hat sich vorgelegt der... Jetzt hat Harti sich noch durchgeleckt. Das Spiel will mich jetzt echt verarschen, oder? Ja, aber er fährt gerade schon. Ich weiß, er ist auch direkt hinter mir. Achso, ist er doch gerade gekommen? Ja, jetzt ist er hier. Du hast die Forst India aufgehalten. Nicht wirklich. Die sind einfach mir ja doch, die haben beide sehr viel... Und du bist raus. Irgendwann hat's geknackt. Bottas ist auf 1. Das kann nicht sein. Bottas ist gerade an mir vorbeigefahren. Bottas hat eine 16.6 gefahren. In dem Moment gerade. Betrug. Bottas ist gerade in dem Moment an mir <lacht> vorbeigefahren, als du das gesagt hast. Und Ricardo hat ein Tor so zerstört. Nee, Verstappen war das. Bottas hat noch keine Zeit gesetzt. Der hat gerade aus dem nächsten Runden Zeit bekommen. Boah, für Verstappen brauche ich 6 Zehntel. Ich glaube, das kriege ich nicht raus. Mhm. Selbst bei einer fehlerfreien Runde. Oh Gott! Das hat keiner gesehen. Das hat keiner ich gesehen. Ich habe gesehen, dass du in die Box gefahren bist und dann habe ich zu Alonso geschaltet. Du hast <lacht> nicht dein Auto an der Box zerstört. Seit langem bin ich mal besser gewesen im Quali als der gute Rocky. Aber, man muss dazu sagen, nur durch einen Bug. Ja, Denn der ja. gute Bottas, der hat auf einmal eine Zeit hergezaubert aus dem Hut. Hm. Er dachte sich einfach so mal, <lacht> Der Rocky hält mich da auf. Charlie Whiting, bitte rechne mal aus, wie schnell ich ohne die Behinderung wäre. Nein, er hat einfach, einfach gesagt.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 Hülkenberg hat sich da einfach neben mich gequetscht. Es sind auch nur 13 Fahrräder. Der hat sich gerade wohl anscheinend viel mal gedreht. Ich habe gerade eben noch gesehen, dass... Jetzt ist auf einmal 12. Was machst du? Hülkenberg. Das, oh! das sah böse aus. Das war nicht gewollt mit Hülkenberg. Willst du mich verarschen? Es hat ihn etwas härter erwischt als gedacht. Einen guten Hülken. Ja, mein Rennen ist auch vorbei. Du bist jetzt nicht kaputt, oder? Doch, ich bin reingefahren. Weil es direkt vor mir passiert ist. Der war hat schon seit 10 Sekunden gestanden. Ja. Ups. Willst du mich verarschen? Du, du, du. Wo bist du? Haspilot! Ein Frontflügel muss dran glauben. Seit wann kann man hier ds nutzen? Was war das? Seit wann das? Hat man auf der Gra alles in okay, hat sich erledigt. Danke. Danke, Spiel. Ich hab die Wand nicht mal wirklich berührt. Geschieht dir recht. Alles klar. <lacht> Van Dorn! Van Dorn, du Idiot! Van du Idiot! <lacht> was hat Van Dorn gemacht? Motor aus. Oh, oh Rennen vorbei jetzt für uns beide. Nee, ich lebe noch. Ich hab's irgendwie überlebt, frag Alter. mich. Alter. Weißt du, was es krass ist? Achso, ich habe doch den Frontflügel verloren. Ich dachte, ich hätte keinen Schaden. Schönes Rennen, schon wieder durch deinen Unfall. Auf dem Ja, ich bin langsam gefahren. Die Runde bis jetzt lag bei... Mit der richtigen Traktionskontrolle habe ich auch mehr Speed. Aber das Auto ist so instabil in ein als ob. Und was ist passiert? Oh, ärger dich. Das war, war einfach nicht rennen Entscheidend. Ja, ich bin halt auch kalt ins Rennen gestartet. Boah, die erste Kurve lässt sich bei Full Speed fast gar nicht fahren damit. Oh, ich hab einfach nur schlecht angebremst. Kann oh sein. mein Gott! Hä? Bottas ist mir reingefahren. Wo kam der denn jetzt her? Wir haben die Sensation geschafft. Doppelpole Haas. Ja. Und das mit dem harten Reifen in Q2. Also wir haben richtig gute Voraussetzungen für dieses Rennen. Keine Ahnung. Ich denke... Oh Gott, ich bin hier komplett das Gras gefahren. Dass das Auto noch ganz ist. Der Frontflügel ist den. In... Was? Geht's dir gut? Motor aus! Motor aus! Ja...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 Die sind so weit hinten jetzt, Alter, du hättest doch diese drei Sekunden, zwei Sekunden oder was auch, du hättest höchstens eine, Jahr es verdient, dass dich jetzt dreht. Ja, meine Reifen sind überhitzt. Ja, warum musst du da auch reinziehen zum Teufel? Wart doch einfach kurz, ja, schön. Schön. Ich komm nicht mehr ran an euch. Krieg ich doch noch P4. Ich glaube, ja. So, Reif ja, die Reifen, Reifen haben, rein, Reifen haben, weg. Reifen haben 57. verfällt natürlich sein für die spotter Kegel wäre auch interessant <lacht> der ist auch auf softs unterwegs der ist aber gerade schon auf einem äh, Outlap. man kann alles wenn man es will brandon harry ne, like schmiller Hm? man kann alles wenn man es will oder Ericsson wieso Ericsson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 Mein Plan hat geklappt. Und du alles hast geplant. Die das, Karte. Das, war alles ge das war alles geplant. Ja, mich angenommen, du scheiß Teamkollege. Ich sagte, ich säbel dich ab. Ich, ich habe ge hab gesehen, wie der Abstand pro Runde 4 Sekunden geschrumpft ist auf meinen auf meinen kaputten äh, Softs und auch auf den Mediums. Aber bedenke, du hast jetzt bessere Reifen, also. Klar. Ich glaube schon, dass du mich knackst. Mal, drei Sekunden. Also mach's bitte nicht so, dass ich dich in die Wand klatschen muss. Weil ich einfach nur noch Müll zusammenfahre. Schau, ja, du kriegst drei Das ist ein Punkt. Bedank dich jetzt hier bei der Gottheit, Lucky. Das Boy. Oh mein Gott, der hat super soft. <lacht> Viel Spaß. Wieso habe ich so viele Fehler gemacht, Leute? Scheiße.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 Nein! Drück ihn raus, Timo! Ich habe ihn rausgedrückt. Ach schade, ich hätte so gern gegen dich gebettelt, hätte ich nicht okay, diesen Box, verdammten Schaden. Wäre hier was Achso so schönes Strategie drin zwischen uns. Toll! Der Frontflügel ist was denn? Zustand. Wir brauchen dich in dieser Runde hier an der Box. Bin mal in die Box. Wieso in die Box? Ich habe in der letzten Kurve das Auto verloren.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 Krieg die Rache, Bottas, du hast ihn rausgekickt. Oh, Brandon ist auf 3. Brandon, Brandon ist auf 2. Jetzt musst du Brandon wieder kriegen. Oh, Paris und Ericsson sind in der Box. Was hast du getan? Nichts, ich wollte einfach nur gucken... Stand zum Hintermann beträgt 2.5. Uh Brandon! Der wird zum Wurfgeschoss da hinten. Brandon ist tot. Enkenberg <lacht> ist auf dem Podium. Blütenberg hat einen Flügel mehr. Hat Brandon getötet. Ist er Gasly? Ja. Und Phantom. Die Motoran auf dem Podium. Phantom, er drückt dich weg. Er drückt dich weg. <lacht> Er hat dich gekillt! Und jetzt ist Okott raus! Aus dem Rot sind auch austachten! Oh Gott! Oh der oh, ist raus. raus! Alles in Ordnung! Oh, oh Gott, hat sich überschlagen! Was ist das gesehen? <lacht> das sah zu episch aus aus meiner Sicht! Da hat man recht ich jetzt den oh Gott, abgehoben! Da liegt da hin! Überschlagen. Wen habe ich das jetzt abgeräumt! Du hast alle abgeräumt ja. und wie hat's Van Dorn geschafft, keine Runde mehr zu fahren? Ich habe ihn abgeräumt. Er ist einfach stehen geblieben. Alter, wie das aussah so alles. Also Nein! Mich... Alonso, der Idiot, hat mich gekriegt mit diesem Scheiß-Podium. Was soll das? <lacht> ich hab auch die Oh, Das ist, ist vorbei, oder was? Nein, punktgleich. Wir sind vorne. <lacht> Warte, beide Teams haben keine Punkte geholt. Doch, die haben einen geholt. Dennoch, wir sind Platz 4 in der Rangliste. Heiliger Scheißdreck. Du wirst im Viertel wird im letzten Rennen Formel 1 Weltmeister. So Leute, so wird die echte Formel 1 am besten aussehen. Also dann, das war's für diese Saison. Das warte, war noch warte, mal warte. Es kommt doch noch die Ab äh, hier ah, ja. Springen wir mal weiter. Oh. Ja. Ja, schaut mal. Yay. Platz ich ich habe meine Glückszahl bekommen, meine Fahrradnummer, ich bin 13. Danke, Spiel. Ich bin im McLaren Sandwich. Ich bin zwischen der Legende und der anderen Legende. <lacht> Die andere Legende aus aufs Podium können auch noch. Und hätte dich vielleicht sogar gekriegt? Wie gesagt, ihr wisst es, ich habe es am Anfang erklärt. Bis zum nächsten Projekt. Ciao. Ciao.